Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich was mit einem Pendel machen. Ich habe es euch hier schon an der Decke gehängt. Ich kann den leider nicht so arg schwingen lassen, weil ihr seht, hier bin ich schon an der Decke, also habe ich nicht so viel Platz. Je höher ihr oder je länger die Schnur ist, umso besser geht der Pendel natürlich dann auch. So, äh, um zeigen, was ich machen möchte, ist eigentlich hier so was, wer das noch nicht gesehen hat, da ist mir leider die Kamera ausgegangen. Dieses habe ich mit dem Menükleber gemacht, etwas dünner angerührt. jetzt getrocknet. Ja. Ich finde die Wellen gar nicht schlecht für meinen ersten Versuch, meinen ersten Pendelversuch. Ist doch gar nicht so schlecht. Es ja, kommt schon cool. Da habe ich halt gekleckert ein bisschen. Aber, ja genau, Schieb ich schon runter. Also, ich finde es nicht schlecht. Ausbaufähig. Und vor allem, wenn mein, mein, meine Schnur dann auch mal hebt, dann passt das. Okay. Äh, wer auch solche Bilder mal sehen möchte, trotzdem auf Instagram. Werbung machen. <lacht> ähm, also auch Helsing Painter Design. Einfach mal suchen. Und gerne abonnieren. Würde mich freuen. Da zeige ich auch mal solche Bilder, wo ich nicht mit Kamera gemacht habe oder eventuell auch die Kamera wieder ausgefallen ist. Aber letztes Mal. Gut. Dieses Mal habe ich es mit dem Pouring-Medium von Schminke angerührt. Habe genommen. Ich, oder, beziehungsweise nehme schwarz als untergrund ähm, türkis blau Zinoborot, und dann habe ich noch etwas und zwar pearl rot also ist eigentlich weiß mit einem schimmer von rot auch von amsterdam könnt ihr mal schauen mal sehen wie das wirkt dann würde ich sagen lasst uns starten erkläre euch auch gleich noch wie ich die löcher in die becher reinmache und ja da hier vielleicht noch ich habe mir da einfach einen deckel genommen das heißt so ein deckel da wo so steine drin sind und dann passt eigentlich einen becher super rein zack so funktioniert es dann okay Lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns starten. Bis gleich. Ja, das war mein Wachwurm, der passt immer auf meine Bilder auf. Ich habe schon so oft gesagt, der soll nicht in die Kamera gehen. Aber naja. Mit dem werde ich übrigens auch noch was machen, Ich aus Silikon und dann schauen wir mal, ob es funktioniert und was Schönes rauskommt. Okay, also Farben habe ich hier, schwarz nehme ich als Untergrund, wie gesagt blau-rot und dieses Pearl-rot, also nur einen Schimmer von Rot drin. Mal sehen, ob da was rauskommt. Gut. Ich nehme im Prinzip hier einen ganz normalen Becher. Meine Idee, wo jetzt am besten funktioniert, nehmen wir hier den Brenner. Mal diese Schraube, ja, was ich da habe, die erhitze sich vorne. Okay, mein Brenner hängt. da passiert. Okay, alles gut, alles gut. Erhitze hier vorne. So müsste reichen. Ups. Und dann nehme ich hier. Okay, reicht noch nicht. Vorführeffekt. Da hängt noch ein bisschen Farbe drin vom letzten Mal. Jetzt dürfte es heiß genug sein und schmohe hier einfach ein Loch rein. Und das Loch ist groß genug, das reicht. Dann schauen wir mal. Ich wollte nämlich noch, das kann ich gleich machen, einen, aua, aua, jetzt wird heiß. in einem Becher zwei Löcher rein machen. Da hm. ja, kommt drei, egal. Muss ich nur schauen wie ich das zuhebe nachher. Spaß muss sein. So. Und dann kann ich nämlich den Becher, hier nehmen, hebe dann das Loch zu, befülle ihn und dann kann ich ihn lospendeln lassen. Jetzt werde ich aber erst einmal die Grundfarbe schwarz machen. Wie gesagt, ich habe es auch etwas dünner angerührt, damit es einfach besser durch das Loch fließt auch. So, ich schiebe das mal zu mir her. Ich habe übrigens mit so Pins abgedeckt, ja was heißt abgedeckt, die Erhöhung gemacht. Kann ich eigentlich gleich nehmen dafür. Ich will jetzt auch nicht so viel Farbe hier verteilen wieder auf den Untergrund. das ich jetzt mal so voll also das funktioniert auch ganz gut mit diesem Puring Medium von Schwinke ihr seht's für solche Sachen sind die halt schon gut dann schmiert er auch nicht so viel Farbe auf den Boden oder auf den Tisch, aber gut, ich lasse jetzt trotzdem noch ein bisschen laufen, damit es sich gleichmäßig verteilt, das ist mir lieber, dass ich eine gleichmäßige Oberfläche habe, hier wenig Farbe auf den Tisch zu schmieren. Diese Kante gefällt mir noch nicht. Das ist nicht gut. Also mir ist da wirklich wichtig, eine gleichmäßige Oberfläche zu haben. So. Jetzt versuche ich das in die Mitte zu legen. Und was haben wir da drin? Schauen wir mal, was das ist. Gehört hm, hm, hm. mir gar nicht. Das so typisch Hofi Reflekt. Ach man, tipp. Ja, etwas hin und her laufen lassen. Ja, da ist was drin. Ich weiß gerade. Da ist was drin. Ich hoffe, ich hab's jetzt. Ja, wird schon passen. Oh, oh, okay. Mal abputzen. Also, eigentlich eine ganz einfache Technik. Da könnt ihr dann selber kreativ werden mit ein bisschen Übung, wie ihr das auch schwingen lasst. Dann aber eine coole Sache. So. Jetzt nehme ich meinen Finger natürlich, mache den Boden zu. fange jetzt mal mit Blau an. Ich überlege gerade, doch ich mache erstmal eine Farbe. Ihr müsst halt auch mal aufpassen mit dem Schwingen. Ist nicht ganz so einfach, aber und das es ein bisschen rund drehen lässt. Schauen wir mal. Und ich muss einmal schauen, ob die Farbe dünn genug ist. Weil wie gesagt, mit diesem... Ja, sie fängt zu tropfen an. ok Da muss man vielleicht schauen, ob man etwas dünner machen oder dicker lassen, das ist die Frage. So, das ist natürlich dieser Vorführeffekt wieder, aber ich, ihr kennt ja mich, mein Kanal. Ich werde die Farben heute etwas mit Wasser verdünnen, wobei das ja auch keinen schlechteren Effekt gibt. Und ihr müsst bedenken, dass ihr halt ringsherum etwas Platz lasst, weil die Farbe spritzt natürlich auch außen herum. Ne? Oh ja. Ich merke gerade, ist etwas nachgedickt. Die steht jetzt schon etwas. Und vor allem aufpassen, dass halt nichts hineintropft. auf das Bild. Jetzt denke ich mal, ist es besser. Ja, das ist auch noch etwas nachgedickt. Also da bin ich echt mal gespannt mit dieser Farbe hier. Da lief der Vinylkleber etwas dünner durch. Hat dünnere Streifen gemacht, aber das kommt natürlich auch cool. So. Wo ist mein Becher mit Loch? Da ist hier. Das nehme ich erstmal. Das rot hier rein aber jetzt natürlich noch etwas blau mit drin aber ist das so schlecht auch nicht jetzt schauen wir mal ich weiß gar nicht ob ihr sehen könnt und jetzt lassen wir das mal anders herumlaufen oder schwenken Ah, das gibt dickere Streifen, wenn man es dünner macht. Äh, noch einmal. Okay. Ich nehme den Rest jetzt mal noch hier lang. Lass den noch mal leicht so rumlaufen. Also zu dünn scheint auch nicht zu sein, weil es sonst zu dünn wird. So. Und jetzt ist natürlich etwas rot in das weiß gekommen. Also auch nicht so toll. eigentlich solltet ihr ja dann immer einen neuen Becher nehmen, aber soll jetzt nur zu vorführzwecken sein. So. Ja, hat etwas besser geklappt, jetzt habe ich hier noch wirklich einen Rotstich drin, schade. Ich lasse das nur jetzt mal freilaufen, damit ich auch diese Farbe drin habe nachher. Fühlt sich sehr dünn an, ja. So, nehmen wir Becher nochmal zurück, setze ihn da rein, Loch zuheben. Schauen wir mal, jetzt lasse ich es gerade mal so rum von der anderen Seite. Ja seht ihr, ich glaube jetzt haben wir es fast zu dünnflüssig gemacht. Also müsst ihr aufpassen, auch nicht zu dünnflüssig machen. weiß. Der Bogen war mir zu schwach. Mal andersrum laufen lassen. War auch wieder zu schwach der Bogen. Ihr könnt natürlich dann auch das Brett verschieben und dann lassen wir einfach nur. Ups. Da habe ich sogar runtergetropft. So. Meiner Meinung nach etwas zu dünn geworden. Aber egal, Testversuch. Jetzt mische ich die Farben einfach mal. Nehme das Rot, das Weiß. Ein bisschen. Und das Blau. Und schauen wir mal, was da noch rauskommt. Naja, nicht zu weit schwenken. ganz sind Ganzen mal andersrum laufen. Da kommen wir fast zu dreckig schon. Okay, jetzt haben wir es wieder so weit, dass es ziemlich außenrum läuft. Jetzt kommt es rein. Ja, durch das blau und rot gibt es halt lila, ich glaube das lassen wir so. Okay. Also ich sehe das Bild jetzt mal als okay an, das ist nicht so ganz so toll, muss ich sagen. Mit dem Vinylkleber hat es eigentlich etwas besser funktioniert. Das vielleicht nochmal mal zu vergleich, ihr seht es hier, es gab schöne dünneren Striche. Am Anfang war das zu etwas zu dick und dadurch hat es dann getropft. Jetzt war es etwas zu dünn, so wie es aussieht. Und diese dicken Dinger gefallen mir halt auch nicht so. Okay, sollte aber wie gesagt, also so wie immer eigentlich für euch zur Inspiration dienen, ihr könnt das dann selber testen. Und vielleicht erschaffe ich dann doch mal ein schöneres Kunstwerk. Wir schauen mal, wenn es trocken ist, ich zeige es euch jetzt erstmal von nahem, dass ihr es einfach mal seht auch, also ich habe da auch kein Silikon rein, also ich fand diese ersten blauen Streifen passt immer noch am besten, das Weiß ist auch okay, Rot zu dick, aber wir sehen es einfach mal als abstrakte Kunst an und dann passt das. Okay, dann bis gleich. So Freunde, jetzt mal von nahem. Hör jetzt auf! Mann. Okay, ich nehme mal diesen Becher weg hier. Dass ihr es einfach mal seht. Wie gesagt hier viel zu viel. Ah, ich muss voll aufpassen, wo der Bildrahmen ist. So, ja das Lila zum Schluss hätten wir uns sparen können, weil wieder zu viel gemacht. Die roten Streifen waren am Anfang auch ganz cool, fand ich. Hier am Rand ist eigentlich richtig gut geworden. Da noch in der Mitte die Hellen. Müssen wir einfach mal schauen. Seht denn, das ist dieses... Ich bin mal gespannt, wie das rauskommt, dann, wenn es trocken ist. Dieses Pearl-Schimmern. Also Pearl-Rot. Okay. Da habe ich auch fast zu viel schon wieder. Aber hat teilweise auch was. Okay. Also gut, dann hoffe ich euch jetzt wieder Spaß gemacht, ein bisschen inspiriert und ja, was ich vielleicht noch sagen wollte, also mit dem geht es auch ganz gut, nur einen Ticken dünner machen, also etwas dünner machen, dann funktioniert das auch, weil wie gesagt, ich mit diesem Puring-Medium von Schminke auch nicht ganz so optimal, aber da muss man natürlich auch die Mischung wieder herausfinden. Habe jetzt auch noch nicht so oft mit ihm gearbeitet. Also gut. Dann hoffe ich euch hat Spaß gemacht, euch inspiriert. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.